Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmals-König-Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ziri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ab, ausgezeichnet Mädchen. Nicht schlecht, aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden. Da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Ähm. Auf der Straße kommen. Wir lügen mal ein bisschen rum. Hier und dort und überall? Nicht überraschend, wenn du allein unterwegs bist. Jetzt bist du nicht mehr alleine. Jetzt gehörst du zu uns. Stimmt's? Du gehörst zu uns. Wir trinken zusammen, haben zusammen ein Wildschwein erlegt, aber wir haben keine Ahnung, wie du hergekommen bist. Eine Frau im Männergewand. Klinge auf dem Rücken. Was bist du eigentlich? Eine Seltenerin? Ähm, Nur eine Reisende. Komm, wir bleiben mal so ein bisschen dabei. Ich reise viel und ich stoße nicht immer auf so gute und anständige Gesellschaft wie euch. Ah, sie ist nicht auf den Mund gefallen. Auf die gute Gesellschaft. Das gefällt mir. Trinkt wie ein Kerl, kann mit dem Schwert umgehen, tötet ein Wildschwein mit Leichtigkeit. Eine richtige Wölfin. Schon gut, schon gut. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine, aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst. Kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? <lacht> Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Ähm, wo ist das Problem? Ich... <lacht> Nein, nun ja. Na, du machst aber ein düsteres Gesicht. Zu feige, um gegen eine Frau anzutreten? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst. Was für eine Ehre. Oh, alles klar. Vergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Gegen den Baron also, okay. Das schaffen wir doch, oder nicht? Komm. Das kriegen wir hin. Die Nacht ging aber schnell hoch. Äh, rum, nicht hoch. Was macht denn hoch für einen Sinn? Dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist, aufsteigen. Okay, also unser erstes Pferderennen würde ich sagen. Das ist, das ist natürlich cool. Okay, das schaffen wir. Das kriegen wir hin, komm. Und komm, los. Dein Schwert gehört mir. Das werden wir Los, los, los. Okay, okay, das schaffen wir. Einfach immer dem Weg entlang. Genau, komm. Der Baron ist ganz dicht auf. Aber das schaffen wir. Ja, wir schaffen das schon. Keine Sorge, Mann. Warum wissen alle, dass wir ein Rennen machen? Leute. Oh, ich bin da. Wow. Das haben wir geschafft. Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Was? Doch Nicht noch ein Greif, nein. Nicht noch ein... Was ist das denn für ein Vieh? Das ist doch kein Greif. Oder? Oder? Oder? Oder? Sie hm, schrie Ladepark wie eine ah, okay. Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten, und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah... Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge. Ich werde auch Anna finden. Äh, was? Spielen wir Gewind? Warum denn Gewind? Ähm, du arbeitest mit Nilfgaard zusammen. Warum? Wie hast du dich hierher verschlagen? Hast du von Hexen in der Nähe gehört? Was ist das denn jetzt? Bis, bis dann. Tschüss. Bis dann. Okay, und auf. Da. 1700. Ähm, sollen wird jetzt 1700 Fuß oder Meter. Und was ist das jetzt schon wieder, Leute? Warum sprechen mich immer anders? Ach so, der Baron. Findest, gibst du hier bitte das hier? Eine Stoffpuppe. Mhm. Alles klar, Herr Baron. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Hab's nicht mit eigenen Augen gesehen, aber sie sagen, er hätte ihn am Kragen gepackt und bam, voll aufs Maul. Sicher. Ey, das sind die doch. Warum sehen die beide gleich aus? Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend und er trinkt andauernd. Ihr seht ja mal eins zu 1 gleich aus. Okay, hier gibt es anscheinend viele Zwillinge und viele Quadrillige. Hey Alles Jungs, klar, ich habe keine Ahnung, was ich ja gerade gesagt habe. Ähm, ich gucke mal kurz, was wir noch so machen können, weil ich glaube, wenn wir jetzt auf Quest gehen, in, Fir in Siris Fußstapfen, Familienangelegenheit, genau. Ähm, sollen wir einfach mal mit Hexenjagd weitermachen? Ich glaube, das wäre erstmal gut, erst, wenn wir erstmal die kleinen Sachen machen, oder? Äh, neben Quests haben wir... Wow, wir haben so viele! Das sind viel zu viele Quests, Leute. Äh, in den Novizen des nilfgadnischen Agenten Hendrik war zu lesen, dass Siri Streit mit einer Hexe hatte und dass sich diese in der Nähe... Dass sich diese sich in der Nähe von Mittel... Hä? Und dass sich diese sich in der... Da ist ein sich zu viel, oder? Kann das sein? Ähm. In der Nähe von Mittelheim aufhielt. Wo genau konnte Geralt nicht herausfinden Deshalb musste er seinen männlichen Stolz schlucken Und die Bewohner nach dem Weg fragen Äh, Ich habe Lust das zu machen Weil ja, das Level okay. 5 ist Und wir sind jetzt gerade Level 5 geworden Das passt doch alles sehr gut Darum würde ich sagen Wo ist das? 700, genau Dann machen wir jetzt erstmal das weiter Das wird wahrscheinlich nicht so lange dauern Wie die Hauptquest. Ähm, Plötze bekomme ich hier anscheinend nicht rein Das hat gerade nichts gebracht Ah, da, hier. Genau. Ähm, plötzlich kannst Ah, hier, plötzlich. Ich nur verdient, dass du mir am Arsch so, Alles klar. Also werden wir jetzt auf Hexenjagd gehen. Finde die Hexe auf eigene Faust Langsamer. oder befrage die Bewohner. Mittelhainz nach ihr. Genau, okay. Das sind nur 700 Fuß. Das schaffen wir diese Folge hoffentlich noch. Ihr redet zu so viel, Leute. Eindeutig. Okay, das ist ein sehr langer Weg. Was kann ich währenddessen sagen? Erstmal wieder Dankeschön für die, ne? Momentan geht's auf Twitter richtig ab. Ich bin jetzt bei 35 Follower. In einem Jahr werde ich darüber hoffentlich lachen können. Aber das ist echt, ja, geschmeidig, ne? Danke dafür, danke, die, ne, über die ganze Unterstützung. Äh, nein. Äh, ich werde auch irgendwann noch oh. zu dir kommen. Wie gesagt, wir machen wahrscheinlich alle Nebenquests, damit wir auch die 500 Parts von Witcher 3 rausballern können. Das wird dann... Nee, lass mal, ich habe keine Lust auf euch gerade. Das machen wir auch wann anders, wenn ich die nächsten sehe. Warum sind da so rote Blumen? Die sahen nicht gut aus. Okay, sind auch nur noch 300 Fuß, das schaffen wir schon. Ahm... Wir die sind weg. Du brauchst keine böse, gruselige, krasse Musik mehr. Wir schaffen das auch ohne. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir mal jetzt ab und reden mit der Bäuerin. Was, was wer bist du? Ja, sie heißt. M okay, gut. Das ist auch nett zu wissen. Was machst du da? Du? Das ist mein Gebiet. <klingel> <klingel> ähm, das reicht. Okay, finde die Hexe auf eigener Faust oder befrage die Bewohner Mittelhands nach ihr. Können wir denn mit den Bewohnern hier reden? Ja, können wir, aber sie sagen nicht großartig viel. Okay, danke dafür, dass du mir das alles gesagt hast. Erstmal alles aufwerten. Moin, kann ich mit euch reden? Ich kann euch alles klauen, das ist gut. Aber bringt mir nicht so viel. So, du musst schlafen. Ich habe aber dein Licht jetzt ausgemacht. Dann kannst du auch besser schlafen. Genau. Alter Mann, du kannst mit... Hexe, mit dir kann ich reden. Hast ah. du viele von diesen Bestien, äh, Du weißt schon. Alles klar. Anscheinend bringen die uns die... Mit Bewohner hier nicht sehr viel Ähm, wir hatten aber auch Warte mal, wir hatten vom Genau, den Geleit Geleitbrief würde ich gerne lesen Was da drin steht Im Namen seiner Majestät, Rado wird der Fünfte König von Redanien Der Inhaber die, Der Inhaber dieses Dokuments ist berechtigt Den Pontar bei Den Blockaden ungehindert zu überqueren Was ist das denn für eine Anschrift? Diese Dinge habe ich noch nie gehört, diese Namen. Okay. Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, Samovilas, Blender, fliegende Drachen, Hechte und Fledermäuse. Äh, du kannst mir ja auch weiterhelfen anstatt ein... Psst, da kommt jemand. Ich habe euch über eine okay. Hexe reden hören. Ich würde gerne... Du hast dich verhört. Und du bist zu weit gelaufen. Hier gibt es nur lausige Hütten. Geh zurück auf die Hauptstraße, von der du kommst. Wegen dieser Hexe. Lass uns, sonst rufe ich meinen Mann. Wegen dieser Hexe. Lass uns, sonst rufe ich meinen Mann. Und dein Mann kann nichts gegen mich, also was willst du? Halte Distanz zu den, Schwe zu den schwatzenden Damen, damit sie dich nicht bemerken. Okay, und dann machen wir den Hexer. Hat die Hexe dir Liebstöckel gegeben? Ja, das hat sie. Wollte auch nicht viel dafür haben. Vielleicht sollte ich sie aufsuchen. Wie kommt man hin? Der Pfad zum Teich. Folge ihm bis zu einem einzelnen Fels. Lass es den bleiben. Musst du umrunden, dann Der nach kommt rechts von ab vom Weg in den Wald. Ab da geradeaus. Wenn du an einem verlassenen Karren vorbeikommst, bist du richtig. Fälle den Teichendorf. Okay. Die Hexe finden können. Das ist... Okay. An einem verlassenen Karren. Beim Teich soll ein großer Findling. Ich benutze jetzt plötzlich einfach mal nicht, weil das hier überall sein kann. Den Stein. Da ist der und jetzt? Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Okay. Und wenn wir beim verlassenen Wagen ankommen, sind wir richtig. Was seid ihr für Viecher? Lecker Noch nie von euch gehört, Leute. Ihr seid echt unbeliebt in meiner der Gesellschaft war hier irgendwo muss die Hexenmond sein. Okay, ich muss ein bisschen Kämpfen trainieren, merke ich schon. So, was gibt ihr mir für nette Beute? Hier würde ich Oh! Schöne Mutagene, Wo, wozu kann ich die denn benutzen? Die Oh. Blaue habe ich noch gar nicht gefunden. Okay, Charakter. Mutagene, was macht ihr? Zeichenintensität. Aber nur 5%, das ist nicht wirklich gut. Schade. Das hätte mir ein bisschen mehr bringen können. Okay, verlassene Karren. Und dann noch ein bisschen weiter und hier sollte eine Hexe sein, genau. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht Ach, schon. Ach, die nicht Hexe, mehr auf. die kennen wir doch Der schon. Eiter strömt ihr aus dem Maul sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Zieh mir mal kurz den Pulli an, einen Moment. Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst misstest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht. Okay, rede mit der Hexe in der Die Hütte. Mit der haben wir Arme. schon mal geredet. Die kennen wir doch alle schon. Ist jemand zu Hause? Wo ist sie denn hin? Hm. Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Erstmal gucken, ob sie sich wäscht. <lacht> Ein Pentagramm aus Kreide. Brief an Alexander, den lesen wir uns doch mal direkt durch. Haha. <lacht> Brief an Alexander. Liebling, ich schreibe dir, weil du dich bestimmt sorgst, dass ich noch zornig bin. Aber das ist dumm, du weißt doch, dass ich nie lange bösen sein kann. Ich verzeihe dir. Es ist nur eine Geheimni Es ist nur deine Geheimniskrämerei. Ist es denn so seltsam, dass mich, dass ich mich für deine solchen Forschungen interessiere? Ich liebe es, dir beim Arbeiten in, im Turm zuzusehen. Bitte gönne mir doch wenigstens diese kleine Vergnü Vergnügen, wenn du dich schon weigerst, die Resultate deiner Experimente mit, mit mir zu besprechen. Wenn Seerad Seerad See Ähm, was auch immer. Dich morgen Abend nicht braucht, komm, komm mich besuchen. Wir werden dann. Wir werden alles bei einem Glas Wein klären. Oder zwei, oder mehr. Deine. K. Schick, schick. Solchen Tanz sieht man in Velen selten. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hierhin ist sie also um. verschwunden. Wir, wir, wir gehen einmal noch mal kurz hier runter Und klauen einfach mal alles Weil wir können Und weil wir das Geld brauchen Okay, hast du mich gehört Ein Rezept, geil Und noch eine Puppe können wir nicht einfach der Tochter vom Baron diese Puppe hier geben, anstatt die richtige? Okay, wir halten uns jetzt noch ein bisschen da oben auf, weil ich denke, dieses Portal, das sieht sehr groß aus. Und da würde ein ganzer Part reinpassen. Darum machen wir jetzt nochmal kurz etwas anderes. Äh, und zwar, wir können ja hier schon mal alles klauen. Rezept für schwarzen Kajal. Schwarzer Kajal im Hand umdrehen. Stehen keine professionellen Produkte zur Verfügung, kann man schwarzen Kajal aus zerstörender medizinischer Kohle herstellen, die mit frischem Eigelb vermischt und mit etwas Lavendelöl versetzt wird, um die Schadstoffe fernzuhalten. Man lagere den Kajal etwa drei Tage lang aus einem an einem kühlen Ort und stelle dann eine neue Portion her, da die alte gewiss verdorben ist. Die übrige medizinische Kohle nimmt man dann, nehme man zu sich. Sie kann einem nur gut tun. Das hört sich doch prima an. Gut. Okay, hier drin gibt es nicht, nicht mehr zu machen, außer dieses Portal. Ähm. Was machen wir da? Dann sammeln wir noch ein paar Bl Power... Äh, ne? Hier? Weil ich will jetzt ungern in dieser Folge hier jetzt noch sowas riesiges anfangen. Genau. Ähm... Aus Spaß, ich gucke einfach mal, ob hier Kreuzdorn zu finden ist. Okay, sieht nicht so aus. Warte mal, ist diese, Heck, ist diese Hütte auf dem... Ach, wir sind hier unten. Okay, es gibt hier immer mehr zu tun, wir müssen langsamer alles machen. Hier oben waren wir auch noch nicht, glaube ich. Als nächstes machen wir dann, denke ich mal, diese Quest, die diese Frau spricht uns ja halt immer wieder an. Okay, und jetzt gehen wir mal hier rein und fahre ich damit, ja, würde ich mal sagen, ich verabschiede, ich verabschiede mich von euch. Wir werden nächste Folge erfahren, was die Hexe in diesem Portal zu suchen hat und ob das ganz legal ist, ich weiß es ja nicht. Okay, ich würde sagen, euch einen schönen Tag noch, ich hoffe es hat euch gefallen. War jetzt mal wieder eine kleine Session. Ich hoffe, das ging so ohne Anrede und Ausrede oder wie man das auch immer sagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euch einen wunderschönen Tag noch, ob Abend oder Nacht oder Tag. Oder ihr seid gerade erst aufgestanden und musstet direkt meine Folge sehen. Genau. Egal, was auch immer. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Bis denn, euer Hikyu. Ciao.